Beziehungsarbeit fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an, wenn man lang genug daran gearbeitet hat, dass sich beide in der Beziehung wohlfühlen. So wie Klavierspielen oder Tennis sich nicht mehr wie Arbeit anfühlt, wenn man lang genug geübt hat.